Ich finde mich als politischen Bildner sehr politisch, weil ich habe ein sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden und ich glaube, dass mich das immer dazu treibt, auch meinen Mund aufzumachen, mich einzumischen und ich versuche meine Umgebung immer so zu formen, wie ich sie auch sehr gerne hätte und das finde ich sehr politisch.